Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte heute erneut eine Lanze brechen für unser bewährtes und funktionierendes System der repräsentativen Demokratie in Deutschland. Und wenn man darüber spricht, kommt man ja gar nicht umhin, sich Großbritannien anzuschauen. Das britische Schauspiel der letzten Monate oder vielleicht besser gesagt das Trauerspiel hat doch gezeigt, wozu vermeintlich direkte Demokratie führen kann, wenn man nicht sehr behutsam und gewissenhaft mit den Vorzügen der repräsentativen Demokratie umgeht. Das, was wir damit in Verbindung bringen mit diesen Entwicklungen, ist politisches Chaos, Unversöhnlichkeit der Personen statt Interessenausgleich, Unfähigkeit und Unwilligkeit, falsche Entscheidungen zu revidieren. Und das ist auch ein Lehrbeispiel dazu, wozu Volksabstimmungen im schlechtesten Fall führen können. Was wir in Großbritannien ja erleben derzeit, ist ein kollektives Versagen der politischen Klasse, die sich in einem Zustand der Angst und politischen Lähmung befindet. Es gibt für keine Handlungsoption im Parlament überhaupt eine parlamentarische Mehrheit. Und ich glaube nicht, dass die Liva, die abgestimmt haben vor zwei Jahren, beim Referendum auch nur annähernd eine Vorstellung davon hatten, welche Konsequenzen und Folgen Ihr Votum nach sich gezogen hat. Und wir haben ja auch in der Sachverständigenanhörung auch mal anschaulich gehört, am Beispiel der Schweiz, was immer wieder genannt wird, Managergehälterbegrenzung, da haben 96 Prozent entschieden. Sie begrenzen die Managergehälter. In Wahrheit haben Sie nur für eine Reform des Aktienrechts und der Abstimmung votiert. Am Ende war diese Abstimmung mit vielen Enttäuschungen verbunden. Also, ich kann nicht erkennen, wenn wir auf Großbritannien noch mal schauen, dass mit diesem Referendum, das wir dort hatten, dass das dem britischen Volk gesellschaftlich, politisch oder ökonomisch in irgendeiner Weise zum Vorteil gereicht ist. Das Gegenteil ist doch auch der Fall. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD, dass Ihr Antrag und das ist auch der richtige Moment einmal innezuhalten und Ihre Position zu überdenken an der Stelle. Ich glaube, für Plebis zitiere Euphorie gibt es angesichts der aktuellen Entwicklungen in Europa, die wir erleben, nun wahrlich keinen Grund, mehr Abschreckung geht doch eigentlich gar nicht. Und Herr Haupt, Sie haben ja letztes Mal die Katze aus dem Sack gelassen, als Sie Ihre Vorstellung konkretisiert haben. Sie haben gesagt, erstens, Sie wollen keine Änderung des Grundgesetzes mehr, ohne Zustimmung des Volkes. Und Sie wollen zweitens ein Vetorecht gegen Parlamentsbeschlüsse durch sogenannte fakultative Referenten. Wenn wir uns das anschauen, das hat wenig zu tun mit einer Ergänzung der repräsentativen Demokratie um direktdemokratische Elemente, sondern was Sie wollen, ist unserem bewährten System der parlamentarischen Demokratie an den Kragen. Und das wollen Sie mit aller Kraft. Aber da werden wir mit Sicherheit nicht mitmachen. Und ich habe es beim letzten Mal gesagt, Sie führen mit Ihren Plänen ja gar nichts Gutes im Schilde. Denn Ihr Kalkül ist es ja, Mehrheiten zu organisieren und zu schaffen durch Stimmungen in der Bevölkerung, Mehrheiten, die Sie hier im Parlament durch allgemeine Wahlen eben nicht haben. Und da will ich den Appell auch mal richten an uns als Koalitionsfraktionen. Ich glaube, wir sollten den Irrglauben ablegen, dass direkte Demokratie automatisch die bessere Demokratie sei und dass wir uns dafür schämen müssen, die Interessen der Bürger gewissenhaft und sorgfältig wahrzunehmen. Ich glaube, wir können stolz auf unsere repräsentative Demokratie in Deutschland sein und wir sollten die Vorzüge auch nicht kleinreden. Und deshalb werbe ich heute hier noch mal offensiv dafür, dass wir für unsere Demokratie eintreten, die Repräsentative, dass wir bei Reformen sehr behutsam und sehr weitsichtig vorgehen. Und wir sollten auch nicht jeder Vorhaltung auf den Leim gehen, wenn ich das Stichwort Politikverdrossenheit ansprechen darf. Die Wahlbeteiligung bei der letzten Bundestagswahl ist auf demselben Niveau gewesen wie bei der Wiedervereinigungswahl 1990, 27 Jahre später. Und wenn ich ja, klopfen Sie sich auf die Schulter, dann haben Sie auch mal einen Verdienst. Sie ist auf jeden Fall hoch, und das ist auch gut so. Und wenn wir uns die Wahlbeteiligung mal angucken, bei Ihren Vorbildern, die Sie nennen, USA, die Schweiz, Präsidentschaftswahlen in den USA, 58 Prozent, bei der Schweiz, bei den Nationalratswahlen ist nicht mal jeder Zweite zur Urne gegangen. Also, man kann berechtigte Zweifel daran haben, ob direkte Demokratie wirklich geeignet ist, um Politikverdrossenheit zu heilen. Ich glaube das nicht. Und die entscheidende Frage ist eigentlich vielmehr, wie kann man verhindern, dass direkte demokratische Entscheidungen am Ende nicht dazu führen, die Legitimation der Demokratie insgesamt zu beschädigen und auch das Ansehen eines Landes. Denn ich glaube, das ist ja etwas, was wir im Moment in Großbritannien auch erleben. Wir haben im Koalitionsvertrag ein sehr kluges Vorgehen verabredet. Wir wollen eine Expertenkommission einrichten unter Führung des BMI. Da werden wir alle Fragen diskutieren, jenseits des politischen Streits. Klar ist aber auch, erstes Gebot ist Sorgfalt und nicht Eile. Und wir werden auch nicht nur darüber diskutieren, wie wir direkte demokratische Elemente fördern wollen, sondern ob wir das überhaupt wollen. Da ist wirklich Sorgfalt geboten. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist für die Fraktion der AfD der Kollege Jochen Haupt.